Sendung ist nicht geeignet für Zuschauer ohne Humor. Und da viele Menschen nur wirklich keine Lust haben auf die ganzen Klopapierpiraten bei Lidl und so weiter, habe ich für den ultimativen Trick, wie ihr unendlich Klopapier für jeden Menschen in Deutschland generieren könnt. Ihr kennt ein ganz normales Klopapierstück, das haben wir hier, ja, oder dieses hier, oder dieses, ja. Das habe ich zerschnitten, genau in dieses Stückchen. So. Danach nehmt ihr dieses Stückchen hier weg. Packt das in einen Gucci Umschlag. Danach so habt ihr diese beiden hier nach oben, den nach hier, den nach da und den nach da und ihr merkt, ihr habt ein komplett neues Klopapierstück geschaffen. Und das macht ihr jetzt ganz oft und zwar klebt ihr diese wieder zusammen, damit ihr ein weiteres Klopapierstück wieder habt und diese, ganz viele, die ja ehemals generiert worden sind, aus diesen macht ihr erneut wieder ein neues Klopapierstück und klebt diese auch zusammen und so haben wir alle unendlich Klopapierstück. Und wenn ihr nicht mehr wisst, was ihr jetzt mit eurem ganzen Geld noch machen sollt, schaut ja gerne mal bei unserem Shop vorbei auf purazell.de. Wir sehen uns. Ciao.